Es ist schon beeindruckend, was hier am Straßenrand auf dem Wege zu La Palmas höchstem Berg, dem Roque de los Muchachos, wächst. Es sind Natternköpfe oder Tachinasten, die hier im Moment blühen. Es ist die Sorte, die botanische Sorte Echium Wildbretti. Und diese Blütenstände werden also bis zu zwei Meter hoch. Besetzt sind diese Stängel mit lauter kleinen Blüten in rosa und etwas blau. Hier am Straßenrand sollen dieses Jahr 2021 107 Exemplare wachsen. Bisschen nachgeholfen wurde durch die Nationalparkverwaltung, die sich also ganz besonders um diese Natternköpfe kümmern. Auch hier im kleinen Versuchsfeld sieht man die Entwicklung. Über 25 Jahre schon werden diese Pflanzen gehegt und gepflegt von den Rangers und haben sich also doch recht prächtig bis heute weiterentwickelt. Wir schauen jetzt hier mal direkt hinunter in das Feld. Hier sind auch noch die Überreste des letzten Waldbrandes. Von vor 20 Jahren zu sehen, verkohlte Baumstämme. Das lässt man alles hier so liegen, wie sie damals gefallen sind. Gehen wir mal hier ein bisschen rein und man kann sehr schön sehen, dass es natürlich eine Weide für Bienen und jetzt von einigen Hummeln ist. Die Pflanzen selbst sind dieses Jahr nicht ganz so hoch. Die waren halt schon teilweise 2,50 Meter bis 3 Meter in der Höhe. Es ist dieses Jahr etwas bescheidener ausgefallen. Allerdings die Anzahl hat sich vermehrt. Auch die Ginstersträuche die brauchen noch etwas. Das ist hier wahrscheinlich weißer Ginster der jetzt äh, Anfang Mai noch verschlossen ist. Diese Natternkopfart kommt also nur hier auf La Palma, auf dem Rocke de los Muchachos. Wir sind jetzt auf 2350 Höhenmeter vor. Es ist diese bläulich-lila Version. Eine rötliche Version gibt es noch auf Teneriffa, auf dem das ganze hier gleicht etwas wie alice im wunderland wenn man also über zwischen diesen großen pflanzen Vorbeiläuft. Es ist also nur immer für wenige Tage oder vielleicht maximal zwei Wochen im Mai, dass man hier diese Pflanzen in Blüte erleben kann. Das Jahr über sehen die Pflanzen sehr bescheiden aus meist abgetrocknet wie hier der hintere Teil unter dem Holz dann kommt das Grün und wenn die Zeit dann reif ist dann schießt die Blüte nach oben und anschließend stirbt die pflanze wieder ab und nur durch die ableger die sie im boden an den wurzeln gebildet hat und wahrscheinlich auch durch äh, samen äh, kann sich dann im nächsten jahr eine neue pflanze bilden allerdings äh, von der vom samen bis zur blüte dauert es auch mehrere jahre hier kann man auch mal schön die Hummeln Sehen, die lieben also einfach das Nektar des natternkopfes So, dann stehe ich jetzt direkt mal in der Pflanze, will mal meine Kappe ja, ein bisschen anders aufsetzen, damit, damit sie mich aussehen. Wir kommen also alle Jahre hierher. Mal Anfang Mai, mal Mitte Mai, je nachdem, wenn die Pflanzen in Blüte stehen und beobachten ganz gezielt hier dieses Feld, das sich also im Laufe der Jahre vergrößert hat. Die Pflanzen werden mehr. Es ist ein relativ unbekanntes Gebiet hier, das auch nicht groß abgetrennt ist nach außen, wenn man es kennt oder man kennt es nicht ja, als die Pflanze. Ich bin 1,82 Meter groß und da sieht man, ne, wenn ich die Hand ausstrecke. Also die hat ungefähr 2,50 Meter, schätze ich einfach mal. So, wollen wir hier mal hochwachsen. Das ist doch eine eine Pinot, also eine kanarische Kiefer, die also hier oben in dieser Höhe relativ selten zu sehen sind. Wir haben hier die verbrannten Überreste und es wird also hier nur ein kleiner Weg durch dieses Natternkopffeld hindurch. schon genau hinschauen, dass man keine Pflanzen erwischt und auf Pflanzen tritt. Hier haben wir noch einen besonders dicken Brommer, der hier unter der Pino steht und mit Schmetterling noch eine Schmetterlingsweide. Ein bisschen zurückgehen, hier ist schon unheimlich viele Hummel vorbei. Hier können wir schön den gelbblühenden Staub sehen. Und ich denke, in einer Woche, zwei Wochen, Bitte wird der ganze Rocke in diesem Farbton erstrahlen. Hier noch ein paar Fotos von den Vorjahren. Das wird den Besucher auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder erwarten.